Ja, und diesmal haben wir eine echte Herzensangelegenheit, einen echten Notfall hier im Dresdner Tierheim. Das ist Dackeldame Babette. Unser Babettchen ist zwölf Jahre alt, also schon eine Dackel-Omi. Und für Babette eilt es wirklich ganz dringend, weil Babette ist im Moment, so wie sie jetzt hier sitzt, gesund, ist auch fit, ist agil, geht gerne Gassi, spielt gerne noch, schmust super gerne, aber Babette hat Metastasen im Körper. Und es kann niemand sagen, wie lange sie jetzt noch leben wird. Also es kann noch zwei Monate dauern, es kann noch ein Jahr dauern, vielleicht wären es aber auch zwei Jahre. Aber sie hat halt nicht mehr so viel Zeit und ihre letzte Zeit, ihr letztes Jahr soll sie jetzt nicht hier im Dresdner Tierheim sitzen. Also wenn sie auf der Suche sind nach einem Dackel, vielleicht sind sie ja sogar ein richtiger Dackel-Fan, dann kommen sie hier mal im Dresdner Tierheim vorbei. Sie geht gerne noch spazieren. Sie ist verträglich mit Hunden, sie ist freundlich, sie keift nicht irgendwie rum, ist wirklich ein netter... Alter Hund, doch bist du, der noch mal ein neues Zuhause sucht auf seine letzten Tage. Schauen Sie mal hier im Tierheim vorbei. Babette sucht eine Familie.